Nö, nee, jetzt komme ich oh. hier nicht raus. Was soll das? Dick. Doch, komm raus. Die Guys, down the inside. Alter, was machst du? Du bist schon dick, oder? Ich hab Damage bekommen. Ja, ich auch. Oh kommt hier eine Kurve. Was soll denn das? Schon ja. So bist du eigentlich langsamer als ich. Weil ich kein Gas gebe. Och. Dick. Wieso gibst du kein Gas? Weil du sauber bist. Bin ich Fast. Siehst du doch gerade. Da das ist Verkehr. Du kannst hier Wir können hier nicht fahren. Ja. Im Tunnel gibt es auch keinen Standstreifen. Dick. Ja, schön. <lacht> ich weiß, bitte, bitte. Ich warte. Oh. Oh. War gerade ein ganz fieser Lag. Gib kein Gras. Du slower Mensch, dass du wiederkommen kannst. Ja, wenn man wegen so einer Dickheit wie dir bremsen muss. Ja, ich musste halt auch überholen ja so, die, der der hinter dem ja wie, wie hätte ich sonst machen sollen warten oder wie bremsen wer bremst verliert lautet die Devise. Oh. Oh. hoffentlich push. weiterer die zum bis track ja wir wollen hier... das ist wichtig Richtig und wichtig ich Echt kann so? auch meine Highlights mal zusammenschneiden. Da wird auch Rocky Ultra weggedisst. Ja, eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich nicht. <lacht> du bist schon dick, oder Rocky? Also wieso? Es also, ist so viel zur Auffahrt verpassen. Das wäre auch fast in die Hose gegangen. Ich hab die nicht verpasst. Ja, du nee, überhaupt nicht. Du, dir ist es im letzten Moment aufgefallen? Nein. Hast du haben? Nein. Ich nee, wirklich. Das. Nein. Überhaupt nicht. Das oh, hat ich überall auch komplett gesehen, dass du abgebremst hast, weil du es ansonsten nicht mehr rumgeschafft hättest. Naja, ah, ich will halt nicht direkt in der Wand landen mit 120. Ja, dann bremst halt vorher ab und geh schon mal auf den Verlangsamungsstreifen da. Ja, damit du vorbeikommst oder was? Ja, nee. Das ist keine nee. Option. Ich hab doch das exakt gleiche gemacht, was ich dir gerade beschrieben habe. Du hast ja, nur die Auffahrt verpasst, so ist es. Dafür bin ich aber ziemlich gut in die richtige Auffahrt gekommen, dafür Ja, weil du es im letzten Moment bemerkt hast, du Dickmensch. Ja, das ist dreist, dreiste Lüge. Nee, das ist nicht dreist, das ist die Wahrheit. Nein, nicht <lacht> ein bisschen. Du musst Na, jetzt eigentlich so war. slow. Wir lassen Shio den ja, nicht drin. ausreden, der hat jetzt zum zehnten Mal seinen Satz angefangen aber kommt nicht hin. <lacht> ja, ist halt so. Also jetzt red, Junge. Oh, er wird niemals ich. reden dürfen. Ich rede. Ja. So, ich ja. ja. <lacht> <Das lacht> stehe so, jetzt <lacht> mal. Komm. Ja, nee, danke. Ja, komm, red doch. Oh. Jetzt muss ja. aber was ganz Wichtiges sein. Ich glaube eher, dass äh, Debris das korrekte britische Wort ist und Debris das äh, amerikanische Wort ist. Wahrscheinlich. Oh, schau ich an. eher nur kanadisch, die sprechen auch rechtlich Französisch. Kann ja schon sein, dass sie im Quebec Debris sagen. Debris. Baguette! Baguette! Grosser! Die <lacht> oh. Das Ansonsten habe ich nicht, das nicht wahr. wahr. Das ist nicht wahr. Okay. Ich bin gerade ich... dort, wo ich vorhin den LKW getötet habe, habe ich mich umgeschmissen. Oh. Du bist halt die Latium. Sehr dick. 100% Schaden direkt. In meine Dusche. Darf man so dick sein? Ja, dann ich glaub die nicht, dass man machen. das darf. Doch wenn man die Lars im Hals macht, macht man das.